Machst Kommst du mal her, also die, die kennt, kommst du mal her, Ja, ja. Alikum ja. salam, ja. Lieber. Läuft? Läuft. So, Mansur, es ist soweit. Medien, Presse vorbei. Ja, gerade ist es aus, Bro. Hat lange gedauert, länger als gedacht, glaube ich. Na alles gut. Ja? alles gut. Ich dachte, es wird länger sein. Okay. Ja, es, ist, es ging schnell und alles gut. Was überraschend war für mich persönlich, war, einige Kämpfe sind ausgefallen ja. und urplötzlich haben sich andere Kämpfe wieder ergeben. Genau, es ja, sind einige eingesprungen. Ja, ja. das ist Golden Boy Show. Man, man, sieht, man sieht die Leute, die sind motiviert und ja. die wollen kämpfen. Es motiviert mich selber. Ich bin stolz, keine Ahnung. Jetzt gehst du dann gleich ins Training. Archiv da? <lacht> Nein heute nicht. <lacht> okay. Ja, ich meine persönliche Meinung ist sehr professionell, sehr okay. sehr sehr professionell. Also das ist also es, ich, ich finde es auch es ist reichend für so eine Veranstaltung. Also ja. Ja, wir werden es verbessern verbessern. Das erste Mal man lernt von fehler zu Fehler. Schau mal, mhm. nächstes Mal wird viel besser sein. Ja. ja. Hast du vor und das haben mich selbst auch schon sehr viele Leute gefragt, Nummer eins, Titelkämpfe zu machen in Zukunft? Genau, ja. ja? ja. Aber ich muss schon schauen, dass ich einige einige, wie soll ich sagen, einige, Fighters aussuche, ich werde mehrmals Veranstaltungen machen und die Besten werde ich dann zum Titel einladen. Okay, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. nämlich. Nummer zwei, hast du auch vor, eine eigene Liga zu gründen? Ehrlich gesagt, gesagt, ja, wenn, wenn es alles gut geht, alles mhm. wie geplant, mhm. dann schon, schau mal. Warum nicht? Ich bin da auch dafür. Wir haben alles dafür. <lacht> ja, fix. Und Nummer drei, und das ist die Frage, was mir permanent gestellt wird, ist, Mansur, wann wird Mansur eine große Halle nehmen? Große Halle für Veranstaltung. September, ich habe was vor Großes ja? zu machen, ja. Bis jetzt einfach einmal schauen, ein, zwei Mal, wie es ja. läuft. Ja, ich muss zuerst mal schauen, ob die Leute motiviert sind, ob die wollen das oder nicht. Mhm. Manchmal geht es auch nicht, wie du geplant hast. Mhm. Deswegen schau mal, ich glaube, es wird gut gehen. Und September, ich habe Juli. Und August, dann September einen großen will ich mhm. machen, schau mal. Mhm. Aber mit besseren Kämpfern, nicht mit dieser, mhm. die profi -Campers. Okay, aber du nimmst auch natürlich von diesen Events jetzt die Besten mit? Genau, ja. ja. Ein paar Leute, nicht ja. alle, ja. nicht alle. Dann so, Vier Kämpfe, sowas. Okay, Richtig noch? Alle. Ich habe was Großes vor, mhm. schau mal. Das hast mich aber neugierig gemacht, erzähl. Mhm. Zum Beispiel, ich habe einen Kampf. <lacht> what, what? Uh, Ismail Oedek gegen Fadimers. Was sagst du? Wow, wow. <lacht> Na, wirklich? Es ist eine Besprechung. Schau mal. Es brennt. <lacht> es Hast mal, du Fitner gelegt Seite, oder? Also? Ich habe von beiden Seiten Zusage bekommen. Schau mal. Ja, okay. Da brennt der Hut aber richtig wirklich, da. Ja. Okay. Dann noch eine letzte Frage. Mir ist zu Ohren gekommen, ja. Hast mit dem Jasser gesprochen, dass du eventuell überlegst, was in Graz zu veranstalten? Ja, ich schon. Mit uns? Mit, Mann mit Mann uns? Natürlich. Mit euch, natürlich? Ja, natürlich. Wir sind ein Team. Ja, Handel! <lacht> ohne Team geht es selber, ja. schaffst du nichts. Ja. ja, das stimmt. Nie ohne mein Team. Ja, ja genau. Ja, Deswegen boah. Linz, Graz, schau, schau, du siehst. Die kommen auch von sechs Stunden weiter von ja. ihr her und die wollen kämpfen. Die sagt, er trainiert draußen, er will kämpfen. Warum nicht? Geben wir die, die Jungs äh, Möglichkeit zu kämpfen. Ja, mal. Genau, genau. Ja, wird großartig. Ich bin auf alle Fälle ein Fan von deiner Show und ich bin froh, ein kleiner Teil davon sein zu dürfen. Danke, ja. danke, danke vielmals. Bin danke, auch. dass du da warst. Ja, ja, da, was gab's denn da? Und noch. Der Khaled macht jetzt auch eine Smash-Time. Erzähl mal von deinem Projekt auch was. Bisschen. Schau, der Auslöser, ich sag's dir ganz ehrlich, was du. Hm? Wie? Ja, genau. Der Auslöser ja. warst du. Ja, ja. Ich wollte das schon vor zwei Jahren machen. Hat nicht funktioniert, weil ich ja. einfach keinen Nerv gehabt habe. Ich hab gesagt, <lacht> na, interessiert mich nicht. Jetzt habe ich gesehen, wie die Leute motiviert sind bei dir. Ja. Und habe gesagt, jetzt ist die Zeit in Österreich, wo sich was verändert. Genau. Und du hast das eingeläutet. Ja, ja glaub mir, genau. doch. ist so. <lacht> ist so. Ja, du hast, diese, du hast genau das, was jetzt passiert, eingeläutet. Und die Jungs wollen kämpfen, die Jungs wollen weg von der Straße und das war auch der Grund, warum ich auch gesagt habe, ja, ich will das auch, nur Schau im mal. kleinen Rahmen machen, na? weil ich habe es oft groß probiert und war Plus Minus. Für den Hugo. Schau mal, mach mal. wir können zusammenarbeiten auch, ja. einige dort, einige hier, ja. schau mal. <lacht> also ich bin, wir sind sowieso vernetzt, Graz ist sowieso fix dabei und du hast ja gestern ein paar ja. Jungs gesehen, das sind Henker. Ja. Wirklich, ja, ja. ich habe es gesehen, die wollen auch kämpfen. Die wollen kämpfen, aber es ja. ist schwer zu finden, <lacht> find mal einen 120-Kilo-Mann, der ja, was fit genau. ist. Das ist Elim. <lacht> Na, aber danke für deine Zeit. Danke dir auch. Alter. Sehr professionell. Leute, versäumts nicht. Am 14. Mai, Nein. genau, im Hero genau. Vielleicht erzählst du noch kurz, wo? 15 Uhr Beginn. Also, Einlass ist 15 Uhr, Beginn ist 17 Uhr. Also, Leute, kommt mit einen guten Show dort. Ja. <lacht> Schaut vorbei, das Dach wird brennen. Ja. Danke, Mansur. alaikum. Alles gut.